Auf den anderen los, den anderen <lacht> Test <lacht> das ist der schaffbar. Ja, schaffen war schon. Ob der Superman der händelt uns schon alleine irgendwie <lacht> Aber da oben steht, immer habe ich gar nicht gesehen, weil es den nächste Level ist. Okay, ja, die, Arena, die Arena jetzt kommt, wie die heißt. scooby du Spukhaus. bist du denn dann hier, wenn ihr niemandem tun willst? Oh man, wir ein Pfeffer über sich. Ich kotze Sachen aus. Boah. <lacht> Tornado gegen Tornado. Nein. Warum konnte ich mich nicht bewegen? Oh Gott. Okay. Warum ist denn der jetzt rausgeflogen? Nein. Was sagt? Den Tennisball gegen die Bärle geworfen. Tennisball, oh gut, der Superman ist rausgeflogen. Ich dachte, der ist immer noch nicht raus. Ich habe den Superman gefressen. Oh, sehr gut. Wenn ich das gemacht habe. Ich hätte mir mal das Move... Nein, nein, nein, nein. Ich hätte mir mal das Move-Set ansehen sollen. Attack! Ah, Scheiße. Yeah, Baby! Aber ich schick gleich raus, Alter. Nein! nein, nein, nein, nein. Ja. Ah! Ah! Ihr Wichser! <lacht> ah. Continue? Oh, mein Gott, wie der Sieg schreit! Ah, da, da, da, da, da. Sieg! <lacht> Ein gekauten Apfel als projektiert, das eine kleine Menge Leckerheit zufügt bei dieser ganzen Kaffee. <lacht> <Begriffel. lacht> Was ist das für ein Statuseffekt, ey? Lecker! man den alle, den alle zu fressen oder was, ey? Fucking hell! Wenn das mit seinem neutralen. Äh, der stattdessen das Projektil aus und fügt eine große Menge. Ich bin zu alt für sowas. Ich kann mir das nicht alles merken, Leute. Fucking hell! Du kannst einem Hund wie mir nicht irgendwas beibringen. Da sind viele dran verzweifelt. Der Daniel auch. <lacht> Gott, verdammt, ey. Ich bin zu alt um Sachen lernen. Da so, ist der jetzt lecker oder <lacht> hey, wie eine schießen auf uns. Warte, ich habe einen Tennisschläger. Kann zurückwerfen? Nö. gehen wir mal auf den Rick los, Er der schießt nur auf uns, ey. Das nennt sich Taktik und Strategie, ne? Ja. Auf den alten Mann los. Bonk. Das nenne ich nicht ja Pro-Strategie, was hier... <lacht> er habe ich gar nicht auf die Karte gelassen, okay. Weil ja, du, Vater, Junge du. Ist er ein Dritter? Äh, ist wahrscheinlich. Ich habe keine Ahnung. Powers, oh, da war ich. <lacht> oh, sei <sehr lacht> Gott! Oh, ich stelle mich sehr blöde an. Ich fliege jetzt drauf, scheiße. Was? Hey, er hat gerade gesagt, warum begräbst du mich in der kalten, kalten Erde? War bestimmt Tom. Hast <laughs> gegessen? Ja. Uh -huh. Also wieder am Leimball. Was? Bin ich gerade rausgeflogen? Ich habe ihn seinen Dings gehört. Ich hab den dj Was Blöd hat die ganze Zeit auf uns geschossen. Ey. Ja, ich weiß gar nicht, wie die Taktik, wie die denn das, das geholfen hat zu gewinnen. Ja, die ganze Zeit auf uns geschossen hat Schaden gemacht. Ne? Ja, aber das ist doch voll für Mongoose. Das ist doch keine. Weißt du, das ist nicht wirklich, was man als Pro-Strategie bezeichnen würde, weißt du? Die ganze Zeit ballern. Ja, oh, oh sehr gut. Ich glaub, mein Hammer macht irgendwie mehr Schaden als mein schläger Oh, sehr gut. Oh, den schnapp ich mir. Oh, flieg geschickt. Der Und der hat mich flieg geschickt. <lacht> <lacht> Nein, Charlie, kommt zurück. ich habe überlebt? Er kommt ja nicht wieder hoch. Was? Er hat, hat, hat uns schon <lacht> Red Team. Alter, das Wagen. Alter, der hat sich in hat gerettet, ey. Soll okay, like noch den? Auf den alten Mann, auf den alten Mann. Oh. Was ist das? Nein, der ist auch gerade Ah. <lacht> oh, <war> so knapp. <lacht> Ah, oh. da oh, war aber sehr knapp. Was ja. nicht? Obwohl die Gegner manchmal so zehn Level über uns sind, ja. stellen wir uns nicht so schlecht an. Oder die, ja. oder die stellen sich einfach unglaublich schlecht an. Ja, das kann auch sein. Je nachdem, was ich nachts besser schlafen lässt. Ja. Wo ist Jerry? Wo ist meine Maus? Ich habe den hast getötet. Oh, da ist er. gerade neben mir gespawnt. Ah. <lacht> Dieser ja. <lacht> gab ne. Ja. Ich habe die, diesen lauten Schrei von Ton. John... Oh! <lacht> <lacht> einer der besten Schreier überhaupt. Ich glaube die ist tot, oder? Kommt die wieder? Ja, die kommt wieder. Fuck. Kommt dann. Kommt schon. Nein, wir haben ja mal raushauen. Wir Hammer hier. Auf der Diggerie. Okay. Nein. Bonk, nein. I'm Und Tennis. Oh sehr gut. Victory. Warte mal, wie tut man nochmal äh, seinen... Äh, Emoji machen? Spoilerkreuz nach oben. <lacht> okay. Stimmt. Das war jetzt besser. Ey. Ja. ja. Wir sind so gut in dem Spiel, da gibt es gar nicht. Okay. Wieso hab ich dann vier Kills? Du hast auch ein paar rausgehauen. Oh was the... oh Ge die Gentleman? Ja, ja, die haben das Spiel schon eine Weile gespielt. Ist ja, ja, für gimme... 36. Gib mir mal dein Damage Boost. Das ist aber nur für horizontale Angriffe und wir sind nicht mal clever genug, um zu wissen, was horizontal ist, ey. Oh mein Gott, der hat Ultrainstinkt. Triple Jump. Wie heißt der? Ein letzter Zong. Und das okay. ist Evil, das ist Präsident Mordi. Oh Gott, ey. Die werden uns sowas von aufs Maul hauen. Nach zwei Siegen gegen dieselben Typen kriegen wir jetzt wieder, werden wir wieder auf normal Mal zurückgestuft, ey. Ja. Oh Mann. Oh, Alter. Alter. Ich kann gar nicht dazu, irgendwas zu machen. Oh, also, der Checker ne? Ich hab schon über 100. Ja, ich auch gleich. Über <lacht> schon draußen. Hey, ich krieg die gar nicht. Ich auch nicht. Was das? Was Alter, der hat mich gespeikt. Oh, kombo. Was ein raus am wenigstens. Was mein Ziel für heute. Alter, guck mal, diese Fußback einsetzen! <lacht> Fucking hell! <lacht> Hast du das gesehen? Wir kam uh, draußen die nicht mal mehr wieder rein, ey. Leck mich, geht bloß weg, ey. Ja, wir müssen gehen. Tschüss. Fucking, hell, ey, das war jetzt mal die härteste Niederlage überhaupt, ey. Das war doch voll pro Taktik, was die gemacht haben, ey. Wir sind draußen, die kommen zu und draußen prügeln uns bis in den Ende der Universum, ey. Wir hatten keine Chance, ey. And mein <lacht> Gott ist schon wieder raus. Was soll der Scheiß? Also der Schrei von dem. Ei. Jetzt bewegt sie sich nicht. Haben die irgendwie irgendwelche Probleme oder so? Was war denn, Und was du denn da? Ich habe keine Ahnung. Den Angriff ich nicht. Ich hab, das war eine Kanton-Kampfwolke. Wie heißt der Kampf? Ja, ja. Ah, ja, der Haufen heißt das. nein, mein Gott, mag den Charakter immer mehr. Okay, Wunderwoman macht irgendwie nur einen Angriff die ganze Zeit. dann bin ich mir halt nur ein. steht da nur die ganze Zeit. Ah, da hat einen safe einfach mich gedroppt. Nein. Ach, ah. <lacht> ich komme schon. <lacht> hat mein Apfel geblockt. Oh Gott. <lacht> ah, ich bin noch am Leben. <lacht> ja, irgendwie machen wir nur diesen Schild die, die ganze Zeit. Senfe. muss mal daran denken auszuweichen oh, <lacht> <von> <lacht> wo habe ich die denn jetzt reingehauen in der rakete oder was war ja, das meine gemacht? rakete aua was denn das für ein tier quälerei schrei <lacht> <lacht> nichts gehört Was du das oder war das ein gegner <lacht> ja ich bin gerade rausgeflogen also das war voll der tick wieder <lacht> <Alter. lacht> Nein. Wir fliegen. Was das? Warte, ich tröfe vor. Lösen Zenfe! Ich habe ihn der Jerry. Ich hab ihn ja Jerry. Nein. Das von mir kann man Kombos machen, ey. Ich kann das in deine Angriffe reinspucken, oh, Ich muss den nur einmal treffen, ey. Komm. Komm her, komm her. Nein. Der haut jetzt die ganze Zeit ab, wenn ich den gefressen kriege. Da war Das ist meine Emote. Ich kratze mich <lacht> am Kopf und... Äh? <lacht> <lacht> ja, Blumen. <lacht> Ich hab gar, gar nicht geguckt, was die für ein Level haben. Was zum! Was war das? Hab ich da gar nicht gesehen. War die gerade ein Hähnchen? Ja. Hast du, ein Hähnchen? Hast du die in die Hähnchen vermagt? Hab... Ich, ich weiß nicht, dass ich, ich wusste nicht, dass ich so eine Fähigkeit habe, ganz ehrlich. Die Folge Salzner, aber. Äh, also die was? beiden habe ich jetzt glaube rauskauen. Vielleicht habe ich den Maximum Salz auf die gestreut, ich weiß dass nicht, was passiert ist. Das war nur für ein Bruchteil von momente Als nächstes fliege ich raus, ey. Das erinnert mich gerade an Markus Ma Maria profitlich Ein bisschen Pfeffer. Ja, ja. Kennst du den? Ja, ja. Er war auch gut, ey. Der war überall bei seiner OP, da waren die am Operieren, da kommt ja und streut der Salz rein. Ein bisschen Pfeffer. Hm. Ja, ja. Da einer eine Ketten, also der eine hat eine der der komische Gremlin hat eine Kettensäge. Was? Der freut mich, da tanzen die im Blut klar Lass mich in die Alter. Geht, hol dich schon Nein. wieder auf. Ey. raushauen. an am Ich Oh, sehr gut. <lacht> ah. Ende haben die noch richtig reingehauen, ey. Ich glaube, du hast alle Kills hier gehabt. <lacht> <lacht> das kann gut sein, ey. Ich, ich, ich, ich müsste jetzt zweimal zwei Doppelkills gemacht haben. Ja. <lacht> sehr gut. ey, hey, lasst mich in Ruhe, ja? Die Tante hat gesagt, ich nehme das Pelz. Ja. Aber der, du hast doch auch Pelz. Er genau wie ich. Er freut mich, dass das deine Moves sind. Ja, er ist ausgewichen. Melo. Oh Gott, oh Gott, geh weg, geh weg von mir. Donk. Oh Gott. Was ist das so Oh, ah, hat sie mich noch rausgekriegt? Ich krieg auch gleich raus, ey. Nein, falsche falsch Richtung. Fuck. Okay, diesmal gewinnen die, glaube ich. nicht du Boah, ich hab dich gerettet. <lacht> Geh in Fliegen. Oh, Gott. oh, ich lebe noch, gut. die fliegen. Ein... Ein... Nein! Nein, hey, Ein. Ein. war knapp Ein. Ich Ein. Ein. diesmal gewinnen Ein. wahrscheinlich Oh nein! <lacht> oh, jetzt soll ich natürlich voll die Oschi raus, ja. ja? The Man in Black. Mein Gott, der sieht voll badass aus. Oh, Aber ja, okay. Julian so schon. Oh nein, mein Gott, der macht die Augenbraue. Dann <lacht> wir werden verlieren, Scheiße. Aber wir hatten einen Win. Das ist doch auch was. Ja, das ist schon was. Wir weg mit einem oh Mann. Aha. Ja, sieht nicht gut aus. Ja, also gar nicht mal Black Adam als kann, ehrlich gesagt. Ich weiß nicht. Ah, ich wusste das. <lacht> er lebt noch. Hab lecker rausgehauen. Ja, das hauen den raus. Jetzt hau der mich ja raus. Nein. Guck doch mal aus! So? Hühnchen! Ich hab den doch nur mit meinem Sandwich gehauen! parat mich von da unten ab, das geht nicht. Right, Gott. Ah. Right. Oh, habe ich auch rausgehauen. Ja, das schafft man nicht mehr. <laughs> Genau wie ich. Ey. Oh. Oh, ich denke, wir sind auch am Level näher. Genau, Level 10 jetzt langsam.